Ich dachte, dass du ein Blödsinn behauptest, aber ich merke gerade, dass ich der da war, der in unserem Streit Blödsinn geredet hat. Haben Sie schon mal so etwas zu Ihrem Partner gesagt? Oder haben Sie krampfhaft nach Gründen gesucht, dass Sie doch etwas recht haben, obwohl Sie innerlich erkannt hatten, ganz falsch zu liegen? Machen wir ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich die Situation praktisch vor. Sie sprechen tatsächlich ganz offen aus, dass sie es erkennen, welche Dummheit sie steif und fest behauptet haben. Wie würde ihr Partner reagieren? Ja, ist okay. Wir haben es menschlich. Oder würde ihr Partner triumphierend sie noch kleiner machen, als sie sich selbst schon gemacht haben? Ach, endlich erkennst du, wer von uns blödsinn redet. Hm. Wer eigentlich ein guter Test, um zu entscheiden, ob es blöd von Ihnen ist, bei diesem Partner zu bleiben oder klüger wäre es, sich um einen neuen umzusehen. Also nächstes Mal, wenn Sie erkennen, dass Sie falsch liegen, offen zugeben, dann können Sie herausfinden, ob Sie blöd sind, bei diesem Partner zu bleiben oder einen Partner gefunden haben, der Sie respektiert auch wenn sie zugeben, Blödsinn geredet zu haben. Und im zweiten Fall wäre es natürlich das Klügste, bei diesem Partner zu bleiben, um ihn zu behalten, ihn auch liebevoll zu behandeln, wenn auch er einen Fehler zugibt.